Die Industrie- und Handelskammer zeigt unmissverständlich auf, wie wichtig es ist, dass die Wirtschaft untereinander zusammenarbeiten Aus Ständeroth vom Kanton Luzern setze ich mich dafür ein, dass die Wirtschaft und die Politik zusammenarbeiten, damit wir Lösungen erarbeiten können und unsere Innovationskraft auch mit dem Ausland vorantreiben können. Ich packe an und setze um für eine innovative Wirtschaft, einen starken Kanton Luzern und eine unabhängige Schweiz.